herzlich willkommen zu einem neuen video hier bei youtube wir schauen uns in diesem video an warum bitcoin auf weit unter 10.000 us dollar fallen wird und ähm, warum ich so felsenfest davon überzeugt bin dass auch der plan vollkommen so aufgeht wie ich ihn eingezeichnet habe wir gucken uns als allererstes an was im november von mir gesagt wurde das war schon der zweite call ja also das war praktisch am 25.11.2021. Ich habe bei 63.600, 63.700 diese Bärenmarktkorrektur angekündigt. Und ja, wie man sieht, ist es auch wirklich exakt das eingetreten, was ich gesagt habe. Wir haben hier die Korrektur minimal verkürzt gehabt. Das war aber nicht schlimm, denn wir sind Short seit hier oben. Wenn du in diesem Markt relativ unwissend bist und ähm, das ganze Lehrgeld äh, sparen möchtest, was äh, viele von uns ähm, bezahlen mussten, dann äh, schau dir auf jeden Fall mal unsere Academy an und äh, lerne auf jeden Fall von Anfang an den Markt richtig zu äh, dominieren. Ähm, du wirst auf jeden Fall einiges mitnehmen, was du ähm, nur durch jahrelange Selbsterfahrung kennenlernen wirst bzw. wissen wirst und ähm, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, das Ganze so ein bisschen so einfach wie möglich nach draußen an die Masse zu geben damit es nicht so viele Verlierer am Markt gibt. Wir schauen uns in diesem Szenario einmal an, wie das Ganze bullig aussehen wird, ja, und das sind nur die Maximalziele für eine bullische Korrektur. Wenn wir jetzt über die bärische Geschichte sprechen werden, ähm, dann male ich euch da nochmal was Neues ein, aber zuerst gucken wir uns den Verlauf an, wie es aussehen wird, ähm, nachdem wir jetzt hier einen kleinen Boden geformt haben. Werden wir wahrscheinlich eine Korrektur sehen, ja, das Ganze wird auch mit positiven Nachrichten geprägt sein, denn es muss ja irgendwas geben, was den Mainstream, ja, und das ist ganz wichtig, äh, was den Mainstream zum Kaufen bringt, um Positionen gegen den Mainstream zu eröffnen, ja. Ich sage immer, ähm, man sollte nicht äh, mit den Market, äh, nicht gegen die Market Maker agieren, sondern mit den Market Makern. und dafür haben wir den Rave Reader, der auch äh, nachweislich wirklich ähm, abliefert ohne Ende. Ja? Also egal an welchem Tag, äh, es ist immer ein geiler Trade dabei. Natürlich liegt er auch nicht hundertprozentig äh, richtig, aber dafür haben wir das 89% Setup. Alles dazu findet ihr aber später in der Academy Solltet ihr euch dazu entscheiden. Wenn wir uns jetzt angucken, was hier passieren wird, wir werden wahrscheinlich eine Bewegung sehen, die uns bis ungefähr 33.000 Minimum, ja, aber auch circa um die 50.000 Maximum bringen kann. Und diese Bewegung wird wahrscheinlich die... die x-Welle sein, also wir haben hier praktisch das W, dann haben wir hier die X und dann haben wir die Y nach unten. Ja, ähm, Es ist sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schwer für Leute, die sich nicht damit auskennen, zu glauben, dass das wirklich so kommen wird, aber ihr könnt mir vertrauen, wenn ich euch sage, dass das noch das bullische Szenario ist. Ja? Wir würden dann praktisch diese Bewegung nach oben sehen, bevor es dann zu einem letzten Abverkauf nach unten kommt. Dieser lila Bereich, den ich hier euch eingezeichnet habe, ist für mich der Bereich, der interessant wird. Wir haben einmal den Point of Control der ganzen Bewegung, ja? der ungefähr in dem Bereich um die 9500 liegt. Ja? Und wir haben einmal, ähm, also dieser großen bewegung hier und einmal von der ganzen bewegung da liegt der point of control bei 3840 irgendwo hier dazwischen werden wir uns im bullischen szenario finden um dann praktisch die bewegung nach oben zu starten jetzt kommen wir zu einem szenario was viele von euch wahrscheinlich nicht sehen wollen ja und das verstehe ich auch vollkommen ähm, da will ich auch gar nicht großartig drum sprechen oder sonstiges. Aber wir haben ja schon sehr sehr oft gesehen, dass es einen Markt in der Art und Weise gab. Ja. Wir haben eine Impulswelle, welche extensierend ist. Ja. Die Welle 1. Wir haben eine Welle 2, wir haben eine Welle 3, wir haben eine Welle 4 und wir haben eine Welle 5. Damit wäre praktisch die erste Bewegung komplett abgeschlossen. Ja, Abgeschlossen. Haltet euch fest, abgeschlossen. Wenn dieser Markt hier oder dieser Preis, den wir hier sehen, also von 2011 an, es geht ja noch früher los, praktisch bei 0, aber ich habe jetzt wirklich bewusst den Bitstamp-Chart geholt. Wir können aber auch, wenn ihr wollt, wir gehen in den BLX-Chart, okay? Wir gehen in den BLX-Chart, ist überhaupt gar kein Problem, wir gucken uns das Ganze von Null aus an, ja? Wenn wir uns das jetzt so angucken, und ich gehe dafür in den 3-Tages-Chart, damit wir hier wirklich ein, äh, einen, äh, eine Kurve haben, äh, die eindeutig zeigt, was, wir hier, was, was ich hier ansprechen möchte. Also wir haben hier praktisch die Welle, äh, die Welle 1, die Welle 2, die Welle 3, die Welle 4, die Welle 5, ja, meinetwegen, okay, ähm, das ist die Welle 1, wir haben hier die Welle 2, wir haben die Welle 3, dann kommt die Welle 4, dann die Welle 5 und nach dieser Welle 1 bis 5 kommt eine ABC-Welle und diese ABC-Welle ja, geht im Minimalfall bis zur... Welle, äh, unter der Welle 4, ähm, der, der 1 bis 5, ja, das heißt also, das wäre so der Minimalfall, der passieren könnte. Das wäre also um die 2000 US-Dollar, ja. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass wir wirklich sagen, okay, wir sehen hier wirklich äh, vielleicht sogar eine 99% Korrektur und das ist wirklich, es ist sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schwer zu glauben für alle, die sich nicht mit der Elliott-Wellen-Theorie auseinandergesetzt haben, für alle, die nicht glauben, was wir hier gerade sehen. Aber ich zeige euch gleich ein perfektes Beispiel dafür. Das ist die Welle 1, ja? Wir haben eine Welle von 0 Dollar bis auf 3 und bis auf hier in dem Fall 69.000, sagen wir 70.000, okay? Welle 1 abgeschlossen. Ich gehe jetzt mit euch in einen Chart rein, um euch zu zeigen, wie ernst die Lage ist. Ja? Wir gehen auf Amazon und gucken uns das Ganze an und dann zeige ich euch etwas und zwar folgendes erinnert euch dieses Szenario ja, also das was hier, ich blende hier mal kurz aus was ich hier eingezeichnet habe damit wir uns darauf konzentrieren was wichtig ist Erinnert euch diese Aufwärtsbewegung hier an irgendwas. Vor allen Dingen dieses Top hier. ja, Und dann das nächste Top. Erinnert euch das an irgendwas. Das sieht doch eins zu eins aus wie der Bitcoin-Verlauf. ja. Auch ein bisschen abge, abgeändert, weil wir hier äh, wahrscheinlich auch nicht die vollen Daten haben. Ähm, beziehungsweise auch nicht hundertprozentig dieselben ähm, Bewegungen haben. Aber... Vom Lauf her haben wir hier genau das, was Bitcoin gerade macht. Wir befinden uns aktuell, ja, und da könnt ihr lachen und weinen oder äh, denken, wir haben sie nicht mehr alle, aber wir befinden uns aktuell in diesem Bereich hier. Es wird eine Korrektur nach oben geben und dann eine weitere Korrektur nach unten, äh, ein Abverkauf nach unten, bis wir praktisch den Bereich erreichen, der für euch, ähm, ich zeige es einmal nochmal, bis wir, ja, so, Moment, ich muss einmal kurz aktualisieren, so. Wir werden, ich blende dafür einmal kurz nochmal alles genau ein, so, das hier wieder ausblenden, verbergen, so. Wir werden diesen Bereich hier nochmal anlaufen, ja. Also, wir haben dieses Amazon-Bild, ja, was ich euch gezeigt habe. Und dieses Amazon-Bild, wenn ich da jetzt nochmal reingehe, behaltet das im Auge. Wir werden die Korrektur nach oben wahrscheinlich jetzt bald irgendwann sehen. Dann wieder weiter nach unten. Und werden dann den Bereich um die 15.000 anlaufen. Ähm, Amazon, ja, yep, hier ist es. Ich gehe weiter nach vorne. Das ist schwierig, weil der Markt halt eben schon so lange hier existiert dass man diese Bewegung halt eben wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm haben könnte. Ja, Also das ist das, was passieren wird. Es wird eine Korrektur nach oben gehen. Das wäre ist praktisch die Bewegung, die ich euch eingezeichnet habe, bis 33.000. Wie gesagt, zum richtigen Abverkauf kommen und dann wird es deutlich tiefer gehen. Also ich gehe davon aus, dass wir, wie wir es in dem Fall hier gesehen haben, ihr glaubt es ja nie, ne? ihr glaubt es nie. Ich zeige euch jetzt. Wir werden eine Korrektur Minimum sehen, bis in den Bereich hier, wenn wir das bei dem anderen Kurs nehmen würden, wären wir wahrscheinlich um die 1000 US-Dollar, wenn nicht sogar noch um einiges tiefer. Das ist ein Punkt, den viele da draußen nicht wissen, nicht im Auge haben und ich hoffe, dass ich jeden, der dieses Video angesehen hat, wirklich die Augen öffne, dass er nicht ein Spielball der Market Maker wird und alles seine sein hart verdientes Geld verlieren wird, weil er aufs falsche Pferd setzt. Viele da draußen sagen zu euch: Der Bullenmarkt fängt jetzt an. Das ist der Indikator, der den Bullenmarkt prediktet. Es ist Schwachsinn. Ja? der Markt läuft seit Jahrhunderten gleich, und das werden wir sehen. Ja? wie lange das Ganze sich an, äh, das Ganze anhalten wird, kann ich euch wirklich nicht sagen. Also gehen wir nach dem Amazon Chart dann sind es mindestens zwei Jahre, beziehungsweise mindestens drei Jahre. Der Boden wurde im Oktober 2001 erreicht. Und, ja gut, sagen wir, das ist das ein Jahr. Ein Jahr? Okay, ist ein Jahr. Aber ich glaube nicht, dass, es wir, dass wir es innerhalb von dem Jahr schaffen, den Boden zu erreichen. Ich gehe davon aus, dass sich das Ganze, und das sieht man ja auch, länger ausspielt. Haben wir ja jetzt schon gesehen. Und ähm, ich predikte, dass der Boden im Jahr 2023, 2024 erreicht ist und dann ähm, höchstwahrscheinlich die nächste Bullenbewegung losgeht. Ihr seht, ich habe es euch hier extra rausgesucht, um euch wirklich klar zu machen, dass es nicht unrealistisch ist, was ich euch hier gerade sage. Und wenn man sich das Ganze hier mal anguckt, wir gehen mal hin und machen das Ganze auf Monatsbasis, ja, sollte es so kommen, dann ist es wirklich nicht, aber wirklich absolut überhaupt nicht, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, unrealistisch, dass wir vielleicht die 3000 sehen, dann wieder hoch zur 30.000 gehen und dann nochmal nach unten laufen bis zur 1200 oder vielleicht sogar deutlich tiefer. Ja, also. Habt das im Auge, verbreitet dieses Video vor allen Dingen, damit die Leute da draußen auch wissen, wie es aussieht, äh, wenn man das Ganze realistisch betrachtet, beziehungsweise aus einer Art und Weise betrachtet, wie es die Market Maker machen und damit verabschiede ich mich für, äh, für heute. Macht's gut, ähm, habt ein schönes Wochenende, euer Mr. Sagittario von der Bulvers Bear Academy. Ciao.